Ja hallo, ich bin's, eure Tia aka Coffee Lush and Sorcery und hier sind wir bei Life is Strange Season 2, aber das haben wir ja schon gespielt. Ich habe es angemacht, weil ich euch was richtig Tolles zeigen wollte, nämlich die Grafik. Leute, ich bin in der Neuzeit angekommen. Äh, ich habe meinen Leppy jetzt vom Tisch gewirbelt und ich habe jetzt einen richtigen Gaming-PC. Und zwar Hurricane Gaming-PC mit 16 GB RAM, Intel i7, Quad-Core ist drinne und äh, natürlich auch eine gute Grafikkarte mit 2 GB, die NVIDIA GTX 960. Womit ich jetzt doch in der Lage sein sollte, aktuelle Spiele zu spielen und ähm, die vielleicht älteren in einer sehr... Der guten Qualität aufnehmen zu können. Ich freue mich wie sonst was. Ich wollte schon sagen, ich freue mich eher ein zweites Loch in Arsch, aber das darf man glaube ich nicht sagen. Ich sag's trotzdem, ich freue mich. Es äh, ist das nicht herrlich. Guckt euch diese Grafik an. Das werdet ihr bei Life is Strange Season 4 auf jeden Fall sehen können. Die beste Grafik. Nur kurz gesagt, ich wollte äh, euch Bescheid geben. Ich habe euch lieb, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Tschüss.